Open als Grundidee für mich bedeutet, dass mehr Leute mitmachen können, dass es niedrigere Schranken gibt, dass es niedrigere Barrieren gibt, dass wir mehr verschiedene Meinungen haben, dass Leute sich austauschen, dass man Interessen verfolgen kann, die vielleicht von dem Bildungssystem noch nicht so abgedeckt werden. Also für mich ist Open aktiv, es geht immer um Mitmachen. Es geht nicht nur darum, dass es Zugang zu kostenlosen oder kostenfreien Ressourcen gibt, sondern dass man tatsächlich was damit machen kann.